Hallo, das nachfolgende Video soll euch eine kurze Einführung in die wichtigsten Bereiche der Nutzung und der Sicherheit der nachfolgenden Maschine geben. Wir haben die Videos speziell für offene Werkstätten, Fablabs und Makerspaces nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, übernehmen aber keinerlei Haftung für Folgeschäden. Deswegen informiert euch bitte über die örtlichen Besonderheiten der Maschine bei dem Werkstattbetreiber. Hallo, ich bin die Anna, ich zeige euch heute noch mal im kurzen, was die Kreissäge ausmacht und wie man sie bedient. Das ist jetzt nicht gedacht als Ersatz für die Einführung, die ihr sonst an der Kreissäge bekommt, sondern dient so ein bisschen dem Wiedereinstieg oder dem, der Erinnerung, was man mit der Maschine machen kann. Wenn wir hier von dem Brett auf Breite sägen wollen, sollten wir erstmal schauen, dass der Parallelanschlag auf die Stärke vom Brett angepasst ist. Wenn wir hochkant jetzt einen Schlitz hier reinsägen wollten, würden wir den Anschlag hochkant stehen lassen und das Werkstück so dran vorbeiführen. Weil wir aber Streifen schneiden möchten oder Leisten vom Brett abschneiden müssen, drehen wir den Anschlag und legen ihn flach hin. Dafür machen wir hier hinten die Schrauben auf und ziehen den Anschlag aus diesem, äh, aus diesem Spalt hier raus, legen ihn dann um und schieben ihn in den nächsten Spalt wieder rein. Dann dreht ihr das hier wieder fest an den Rädchen, bitte nur handwarm, dass andere Leute mit eventuell weniger Kraft nach euch die Dinger auch wieder lösen können. Und der Abstand zum Sägeblatt, der gewünschte, wird eingestellt. Dafür lockert man hier hinten an diesem Teil den Anschlag und kann hier an der Skala einstellen, zum Beispiel 4 cm. Die Feinjustierung erfolgt hier hinten, wenn man das Rädchen hier löst und dann kann man an dem Rädchen hin und her drehen. Das geht dann millimeterweise, der Anschlag nochmal einzustellen. Um jetzt endgültig eure, euren Abstand einzustellen bzw. den Parallelanschlag richtig einzustellen, zieht ihr ihn ganz zurück hinter das Sägeblatt. Und man benutzt nie Queranschlag und Parallelanschlag gleichzeitig in dem Bereich des Sägeblatts. Es wird klemmen und es ist eine Gefahr. Von dem her den Anschlag zurückziehen, wenn er nur als Abstandshalter bzw. als Maßgabe dient. Dann setzen wir unsere Hilfsmittelchen ein, das sind Fritz und Franz. Der eine wird hier drunter geschoben und äh, an den Queranschlag ran. Der andere hat auch so eine Leiste, die kommt in die Nut hier rein und dann wird das Werkstück an den Parallelanschlag angelegt und an, den, an das äh, hier so eine Gummilippe und dann wird das nächste hinten gegen geschoben und dadurch klemmt jetzt das Werkstück im Optimalfall hier fest. und es kann hin und her geschoben werden. Dann wird jetzt gesägt und zum ersten die Schutzhaube runtergesetzt. Hier hinten ist noch eine kleine Schraube, wenn es mal lommeln sollte, dann könnt ihr das hier festmachen. Wichtig Gehörschutz nehmen, es wird nämlich jetzt laut und wenn ihr anfangt zu sägen, achtet darauf, dass ihr ähm, erst in die Vollen geht, wenn bei der Absaugung das Mützchen ganz oben steht, zeigen wir euch nachher noch, dann wisst ihr Bescheid. Jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie man von Breite sägt. Dafür nimmt man den Parallelanschlag und schiebt ihn ein Stückchen vor, auf eine gedachte 45-Grad-Linie vom Sägeblatt ab anschlägt. Ich schiebe ihn noch ein Stückchen weiter vor, damit wir ein bisschen Führung haben. Er wird nicht so zu weit nach vorne geschoben, weil sonst das Werkstück zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt klemmen würde. Und so ist es einfach leichter dran vorbeizuschieben. Dann nehmen wir dazu diesmal dieses Nachschiebeholz, damit unsere Finger geschont bleiben, weil der Gefahrenbereich äh, hier um das Sägeblatt rum 12 cm jeweils betrifft, näher sollte man nicht an das Sägeblatt rangehen mit den Fingern. Wenn das Holz jetzt breiter wäre, müsste man den Anschlag, den Queranschlag ein bisschen zurückziehen. Wir haben Glück, es ist schmal genug, wir können hier dran vorbeifahren. Wenn ihr beim Sägen seid, nehmt ihr den, am Besten den Schiebestock und, schiebt ihn, äh, und drückt damit das Werkstück gegen den Parallelanschlag. Besser als die Hände, weil wenn ihr abrutscht, kann es blöd laufen. Deswegen immer auch vor dem Sägeblatt mit dem Schiebestock drücken, weil wenn ihr gegen das Sägeblatt drückt, hat es den Sinn verfehlt. Und dann schiebt ihr das Werkstück nach vorne. Ich zeige es jetzt mal im, im, im Leerlauf, damit ihr es besser hört. Und zwar, wenn ihr den das Werkstück dann hier durchschiebt, immer schön vorne drücken und sobald ihr mit der Hand nicht mehr nachschieben könnt, zieht ihr das Werkstück ein bisschen zurück. Nie mit dem Werkzeug, also mit dem Sägeblatt, im Holz stehen bleiben an derselben Stelle. Es könnten Brandspuren geben oder das Sägeblatt nimmt dann euer Werkstück mit, weil es sich schnell dreht. Von dem her immer ein Stückchen zurückziehen und wenn ihr dann das neue Nachschiebeholz nehmen wollt, Könnt ihr dann weiterarbeiten und eben mit diesem Nachschiebeholz, dafür ist es da, könnt ihr ruhig reinsägen, ganz durchsägen, bis das Werkstück nicht mehr am Sägeplatz hängt. Dann vorsichtig rückwärts ziehen, beiseite legen und die Maschine ausschalten. Wenn wir jetzt unsere Leiste, die wir uns vorhin zugesägt haben, in Klötzchen verwandeln möchten und hier abschneiden, nehmen wir den Queranschlag. Um die Länge eures Werkstücks einzustellen, könnt ihr hier den sogenannten Endanschlag nehmen. Ihr messt den Abstand zwischen der Wange und dem Sägeblatt ab, stellt es dann an die richtige Position ein und stellt es mit der Schraube fest. So könnt ihr dann, indem ihr gegen den Queranschlag drückt, sägen. Die Alternative ist, dann brauchen wir den Anschlag hier nicht. Wir nehmen wieder den Queranschlag. Dafür ziehen wir ihn weit genug zurück, dass er wieder hinter dem Sägeblatt liegt, um nicht zu klemmen. Er wird auf das gewünschte Maß vorgeschoben, festgemacht und dient jetzt als Abstandshalter für unsere Klötzchen, die wir sägen wollen. Jetzt wird wieder das Werkstück an den Queranschlag gedrückt, kann davor den gewünschten Abstand durch den Queranschlag bekommen, durch den Parallelanschlag bekommen und dann können die Klötzchen gesägt werden. Dieses Prinzip der Sägung könnt ihr auch benutzen, um Platten zu sägen. Dazu legt ihr die Platte auch wieder auf den Tisch und schiebt sie vor bis zum Queranschlag. Ihr könnt dann auch wieder den Parallelanschlag als Abstandshalter nehmen oder den Parallelanschlag ganz beiseite schieben und diesen Endanschlag einstellen. Könnt ihr genauso machen, je nachdem was ihr braucht. Wenn ihr eine Platte sägt, haltet ihr es am besten so, dass die Platte vorne bündig am Queranschlag anliegt. Ihr habt eine Hand am Queranschlag und die andere hier hinten an eurem Werkstück, an eurer Platte. Nicht hier auf der, auf der Platte selber, sonst verrutscht es eventuell, sondern eins hier, eins hier und dann wird gesägt. Dann gibt es jetzt noch ein paar allgemeine Tipps und Hinweise. Zum einen, wenn ihr auf der Fläche einen Winkel ans Brett sägen möchtet, könnt ihr auch hier wieder die Schrauben lösen und hier ist eine gelbe Skala. Da könnt ihr den Winkel dann einstellen So und sägen. Dann gibt es noch einen Hinweis auf die Sägeblätter. Je nachdem, was für Holz ihr sägt gibt es verschiedene Sägeblätter, die dafür geeignet sind. Wendet euch da bitte an die Theke, die können euch sagen, was für ein Sägeblatt ihr braucht. Die können es euch auch wechseln, je nachdem. Seid da bitte ein bisschen vorsichtig, sonst ähm, ja, können die Sägeblätter einfach auch schneller kaputt gehen. Dann noch ein wichtiger Punkt, der Gefahrenbereich. Zum einen habe ich ja schon gesagt, 12 cm vom Sägeblatt weg, links und rechts davor und dahinter sowieso und ganz wichtig, hier hinten in einem gedachten V von dem Sägeblatt aus ist auch der Gefahrenbereich. Achtet einfach darauf, dass da keiner steht, während ihr sägt. Es können manchmal Kleinteile, die abgesägt sind, Reste vom Sägeblatt zurückfetzen, in der Geschwindigkeit, die schmerzhaft sein könnte, wenn man so ein Plötzchen abbekommt. Dann haben wir noch verschiedene Hilfsmittel hier, die hängen alle hier, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Schiebestöcke, Fritz und Franz, Nachschiebeholz findet ihr alles hier an der Wand hinter euch. Wenn euch noch irgendwas unklar sein sollte, oder ihr euch nicht ganz sicher seid, wendet euch einfach an die Theke, das ist gar kein Problem. Da wird versucht, euch ähm, weiterzuhelfen. Und ähm, ja, fragt lieber einmal mehr nach, als dass nachher irgendwas passiert, das ist gar kein Problem. Ansonsten ja, habt Spaß beim Werkeln. Jetzt zeige ich euch noch äh, die verschiedenen Einrichtungen von der Maschine. Den An- und Ausschalter, der ist bekannt. Dann haben wir hier an diesem Rad, kann man die Höhe vom Sägeblatt einstellen. Wenn man hier dran kurbelt, man kann es auch wegnehmen. Und dann sieht man hier zwei Griffe. Das ist zum einen der, die Feststellschraube für die für, also sind beide für Sägeblatt die Schrauben, die eine ist für den Winkel die Einstellung, die andere für die Höhe. Wenn ihr Winkel oder Höhe verändern wollt, müsst ihr diese Schrauben hier lösen, dann könnt ihr die verschiedenen Veränderungen vornehmen. Um den Winkel von dem oder die Neigung vom Sägeblatt zu verstellen, ist das Rad hier drüben und hier ist die Skala in welchem Winkel das Sägeblatt steht. Guckt am Anfang am besten drauf, dass es bei Null ist, dass ihr nicht irgendwie einen leichten Schlag drin habt, sonst ist eure Kante nachher schief. Dann am Anfang auch immer bitte noch gucken, hier ist diese Einrichtung, dass es auch wirklich das Kreis, auf dem Kreissägeblatt steht. Die Maschine hat noch andere Maschinen in sich, ist ein Kombigerät, da muss dann immer eingestellt werden, was gerade für eine Maschine benötigt wird und nicht, dass es auf einer anderen steht. Knopf drücken und auf Sägeblatt mit dem weißen Strich, dann könnt ihr auch die Kreissäge bedienen. Und wenn wir schon hier unten sind, hier unten ist noch die Absaugung, der Schlauch von der Absaugung. Schaut da drauf, dass er auch wirklich hier an der Kreissäge dran ist. Sonst fliegt hier der Staub einfach so raus und ihr steht total im Nebel irgendwann. Und dann kommen wir noch zur Absaugung. Die ist hier. Der rote Streifen heißt wenn der Sack bis hierhin voll ist, sagt bitte Bescheid an der Theke, weil sonst wird es ein bisschen schwierig beim Wechseln und es ist staubig. Also von dem her Bescheid sagen, dann wird euch geholfen. Und hier ist die Mütze, die stehen muss, die Zipfelmütze, bevor ihr dann vollends lossägen könnt. Die richtet sich auf, dann ist die Absaugung richtig in Betrieb und ihr könnt loslegen.